Wir äh, protestieren heute robin Hood aktivistinnen ähm, auf der IAA in München bei den Messeständen von Audi und Porsche. Ähm, die IAA gibt sich dieses Jahr ein ganz besonders grünes Bild äh, und das wollen wir hier heute als grünes Täuschungsmanöver demaskieren. Diese nachhaltige, vermeintlich nachhaltige Messe, die sich hier darstellt, ist einfach deswegen auch verlogen, weil sie sich gleichzeitig obwohl sie hier sagen, E-Autos sind die Zukunft Gleichzeitig werden in den Messehallen halt die fettesten SUVs äh, ausgestellt. SUVs haben eigentlich seit Jahren einen rasant steigenden Marktanteil. Und deswegen fährt die Autoindustrie mit Vollgas für die Klimakrise. Dem stellen wir uns hier heute entgegen. Weiterhin protestieren wir auch gegen die Kriminalisierung des Protestes. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass krasse Angriffe auf die Versammlungs- und die Pressefreiheit gab. Das nehmen wir nicht hin. Wir kritisieren es aufs Schärfste und wir solidarisieren uns mit den Betroffenen. Weil wer sich eine mächtige Automobil in die Stadt einlädt, der muss sich auch den Protest dagegen einladen.